Hi und willkommen mein Name ist die Ruby und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of the Spirit the Definitive Edition und ja wir sind hier im zweiten Part und was zum Teufel ist da oben los <lacht> keine Ahnung über mir ist irgendwas los keine Ahnung äh, ja wir sind im Gefängnis nach nur ein Part geil und ja ähm, wir haben oh, wir haben versucht hier auf eigene Wege mal ein bisschen ihr was zu machen, und zwar hier diesen Blastia zu finden, oder wer auch immer die Blastia, na, da. gut, wer auch immer die ja in der Unterstadt gestohlen hat, ähm, zu finden, und ja, wir sollten leise sein, ich renn einfach an dem vorbei. Und ja, wir haben einen Kampf gegen zwei sehr schwache Ritter verloren, ich habe mal irgendwie, weil nicht, den ersten Part von jemand anderen hier auf YouTube geguckt und anscheinend ist da nicht wirklich irgendwie ein Unterschied, so wie ich mir gedacht habe, ob man gewinnt oder verliert. Einige Leute haben irgendwie in so einem Forum geschrieben, dass sie diesen Kampf verloren haben und wurden irgendwie ausgelacht. Also ja, ähm, aber da wurde auch irgendwie nicht gesagt, ob das Spiel auf schwer oder auf normal ist oder so, also keine Ahnung. Ich fand den Kampf doch schon ziemlich schwer und ich bekommst ein Eigentum zurück. Aber ich habe so das Gefühl, dass wenn ich Mehr Apfelgummi gehabt hätte, dann hätte ich das auch irgendwann geschafft. Also, wollte ich jetzt wissen jetzt Zusammenfassung. Okay, ich dachte, ich hätte irgendwie so ein Monsterbuch oder so, aber habe ich noch nicht. außer ich sagen, ich hab's hier irgendwo. Okay, weil Monsterbuch nehme ich mal ist wieder so eine Sache in dem Spiel. Ist ja doch ein älteres tels auf spiel so ich hoffe die nächsten kämpfe laufen ein bisschen erfolgreicher ab weil das war jetzt das... Äh... Äh, so. schon wieder mein ding weggeworfen soll du bist nur ein gegner kommen nein dreck äh, dreck ich wollte eigentlich erst Dreck. So, ihr seid sehr viel äh, leichter als der Rest. Boom. So, wir machen das jetzt mal sehr vorsichtig. Ne? Oh. ist das? So. Spiroblox. Hm. So, ich mal war richtig warm. Sei ruhig, du hast den ersten Kampf verloren. spiel Hier okay, nah genug nicht an, beginnt automatisch ein Kampf. Das hätte ich ehrlich gesagt lieber, damit ich ein bisschen trainieren kann. Hi das ist irgendwie das beste was ich gerade machen kann Hi. Das, ist das beste was ich im moment machen kann ich habe halt noch keine fancy angriffe also Aua. Das beste, was ich jetzt machen kann ist erstmal hier so normal lp was sind lp ich glitzer so, lass mich mal ganz kurz gucken ich bin jetzt schon wieder fast tot äh, nutzungen 35 werden die dann schalte ich dann irgendwie was frei so wie tails auf der keine ahnung ich muss halt, halt nur alles herausfinden ne? ich werde natürlich oh. Ja, wenn ich irgendwie früher dieses Spiel gespielt hätte, aua, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt, dass ich mit Kreis normal angreifen mit X irgendwie meine Arzt einsetze. Aber nach of Serie, wo alles irgendwie so vollkommen wer war, <lacht> glaube ich, dass ich mir schon jetzt abgewöhnt habe. So, komm her. Ich habe von hinten angegriffen, kommen nichts gemacht ritter lancer er bringt irgendwas So, ich hoffe ich kriege irgendwann mal ein rematch gegen diese beiden typen nee, mehr ich tu mal ein bisschen experimentieren mit den angriffen Hier hinten angriffe gibt es natürlich nicht richtig eigentlich ritter wasser so ich bräuchte mal irgendwas womit ich mich heilen kann ich hätte echt oh, orange das gibt glaube ich 50 prozent ne? ich hätte echt irgendwie mehr apfelgummis also kaufen ich wollte eigentlich gucken ob ich da rechts irgendwo hin kann aber okay oh. 今<笑> 言い okay. noch besser, ich bin ich bin noch hübscher. Hi. Du willst, willst, willst du mich nehmen. man Mann. TP, da bringt mir gar nichts. Alter, warum ist das Spiel so schwer? Aua, <lacht> was ist das denn? Mann, weil hey. ihr ein Kampf nach den anderen Da tut. Er einfach one schotten ist klar. Hey. 後ろの人じゃないですよね。そう見えないってん<笑> Die beiden, ich will die beiden fertig machen. du Modatzno? Ah, so, ich Matta! Antaytayna, na na na na na na Oh, noch 334 Erfahrungsbuch. <lacht> Alter. Mir gehen die ganzen Heilgegenstände auch aus. So, ähm, rechts, da war noch ein Gang. Wenn ich da zurück... Oh, hi. Vielleicht früher hingehen sollen, Trank des Lebens. Ach, früher ein Kind vor der Rechte, dann müsste ich dich... Okay. Oh okay. Gib mir dat. das. glaube ich, ja. Äh, B-Verteidigung und Gut. Weil ich habe ja so DLC runtergeladen, ne? also Addons. Also... Das ist irgendwie ich nicht. Da kriegt man irgendwie einige Items gratis dabei? Vielleicht sollte ich die mal ausrüsten, aber jetzt nicht äh, die Sache ja auch zu einfach machen, ne? auch wenn ich gerade ja nur am ablosen bin und nicht der lang und die sind alle weg. Gut. Gut, hat wir geklärt haben, jetzt kommen die. Ich brauche Gegner, wenn es geht ich brauche ein paar highlights leute ich brauche mehr erfahrungspunkte das geht so nicht ich muss mir wir schon ein bisschen entgegenkommen kommen ich weiß es aber weh, ich kann mich da nicht hoch also wo ich mein tell software bis war auch sehr schwer wenn man schwer eingestellt hat ja, brauchen Eier. Hier ist etwas Curry. Nicht schlecht. Hier kann ich mich immer wieder hoch hochheilen. Gut. Bringt mir aber nichts, wenn ich die ganze Zeit auf 5 hier rum eier, ohne irgendwie stärker zu werden. auch drei angriffe jetzt oben boom boom boom wo ich kann auch nicht wirklich mehr machen ich kann nur diesen angriff bisher also rangen Gummi, da brauche ich nicht ich brauche noch mal apfelgummi und also hat aber ja da bist du neu nee. Ja. Ja. Hm. Nicht mal richtig warm. Halt den Mund. Wir sind ja voll, voll kurz darauf, hier zu frecken. Jede Sekunde. Ja, wo ist jetzt hier der richtige Gang? Ey? noch mal angreifen ne Ach, verdammt. kann ich mich irgendwo hochheilen ne wenn ich jemals irgendwie so einen schweren Anfang in ein tales Off Spiel ich glaube nicht ne aber ich habe nichts dagegen also man will ja nicht porten ein Spiel reingehen ne aber was ist das okay irgendwann später nehme ich an ne ich möchte wenigstens ein level abhaben vielleicht kriegt dann ja mal irgendwie eine geile art oder irgendwie so sowas hier oben tun schon wieder kugeln durch die gegend rollen wie da anhört. du muss nicht blocken nachdem ich dich angegriffen habe ja Wir werde wieder hoch ein besser von da aus schon an jetzt doch mal ein ding sein dazu schneide so schneide ich sogar echt hoch ein weil ich nur zur sicherheit hoch ein aber ich muss es jetzt machen das spiel tritt mir in den hintern nicht schlecht im lot 205 ist wahrscheinlich weil ich auf schwer da ich so wenig erfahrungspunkte kriegt ne? ich bekomme auch lp also das ist das Lizenzpunkte wie in Final Fantasy 12 Das ist eine Truhe. Naja, da ist nicht eine ultimative Waffe drin, das ist doch mal sie auch nicht. Boah. Das Spiel ist schwer. Komme nicht weiter. Ich bekomme die ganze Zeit Materialien für irgendwas, aber ich würde es mal sehr gut finden, wenn ich irgendwie Apfelgummi oder sowas was bekomme. Ich will auch leben. Mann, Speicherpunkt Apfelgummi. Ja, yeah, das sind wir haben ein Apfelgummi. Geil, ich fasse einfach nicht. Ey. Jetzt kommt der nächste Boss oder irgendwie so was ne? auf. Oh, aber warum setze ich manchmal nicht mein Links ein? Good. Hi, warum laufe ich im Kreis? Ich bin ein bisschen aggressiver spielen, habe ich so Gefühl. truhe ne? um. Ruhe. 200 galt brauche ich gerade nicht. Ich hätte gewusst, hätte ich bin so viele Apfelgummis geholt, ne? 15 Stück. Oh, der ist bestimmt nicht da drin, ne? Ja, sieht <lacht> 一体 それは俺にも急ぎの事情があっ Alright? Uh, Ellen look <laughs> <Hey. laughs> ich bin nicht ich bin nicht flinn, Lass mich in roh gott ich so sowas von sterben nein da wollte ich nicht okay da ist noch ein gegner mit 11.000 hp wenn ich will um mann er ja, macht mich auffällig. Pass auf. Ich auch mal irgendeinen Kampf hier gewinnen, ey. Ich komme doch nicht mal an den heran, irgendwie. Der ja, hat ein Schild oder irgendwie sowas. Er darf einfach nicht wahr sein, ey. Ah, nee. Ich muss sogar gewinnen, was ist das denn? Oh mein Gott, was? Äh, wie? Ähm, ja, äh, muss ich ja echt den Schwierigkeitsgrad runterdrehen. Das ist ja voll gegen meine Politik hier, diesen Kanal. Ja, muss ich wohl halt ein bisschen hier hochgrinden, ne? Also, anders geht das irgendwie ja nicht. Ja, das könnte ein bisschen dauern. Apfelgummi, geil. Ja, dann <lacht> Ey, weil ich kann ja noch nicht mal Schaden machen. Oha. okay keine ahnung ich glaube ich starte das spiel echt noch mal neu und kauft mir ein paar heilgegenstände also was und dann sehen wir uns hier wieder wenn ich ein bisschen vorbereitet bin ne? also ich muss halt ein bisschen hier hochleveln. Das geht halt nicht anders also ja schwer nur mal so angemerkt, falls hier jeder sagt, ich bin scheiße. Gut, dann sehen wir uns, wenn ich wieder hier bin, nachdem ich ein bisschen hoch hochgegrindet habe Also ja, vielleicht Level 7 oder so, keine Ahnung. Ich guck mal, nachdem die Gegner halt ein bisschen einfacher werden, ne? Also dann, ja. Dankeschön fürs Zuschauen, wir sehen uns gleich. Also, bis gleich. Und da bin ich wieder, ja, hier an dem Schweichepunkt. Ich bin jetzt Level 7, ich habe ja weiß nicht wie lange trainiert hier und ja äh, ich hoffe ich werde jetzt den Einboss boss hier gepackt kriegen ähm, ich habe eine neue art gelernt mit dem kampf nachdem ich level 7 erreicht habe und ja gerade erst gelernt und ja hoffentlich sind wir jetzt stark genug ich würde am liebsten jetzt hier alle gegner erstmal ignorieren ich glaube da war nichts mehr ne war ja was ich glaube ich war ja schon okay äh, was ich gemacht habe ich habe äh, das spiel noch mal komplett neu gestartet und ähm, ich habe diese beiden ritter besiegt ich habe diese anderen beiden ritter besiegt sie ja äh, eine mädel angegriffen haben und geändert hat sich jetzt eigentlich nicht was ich habe auch nicht gut erfahrungspunkte oder so gekriegt also ich glaube die beiden ersten bosse da hier die haben 30 erfahrungspunkte gegeben also genauso viel also einer von ihnen hat genauso viel geben wie hier so ein normaler ritter also und das hat mich doch ein bisschen angekotzt und ja leveln war ein bisschen langsam also ja das war schon nicht gut und wir können nicht dahin ist mir nämlich so aufgefallen äh, geh weg so, und hoffentlich schaffen wir jetzt diesen einen typen der uns mit Flint verwechseln und auf uns losgeht ich will doch schon weiterkommen. Ich wollte noch ein bisschen weiterkommen, als weil sie nicht die erste Dungeon oder was weiß ich. So, so als erstes vor irgendwas los ist, ja, noch mal den ja sag Level 8. Vielleicht hätte ich doch bis Level 8 level sollen. Hm. weg von mir. So. Ich war jetzt super vorsichtig. Das ist mein neuer Angriff übrigens. Ab hier. Okay, du hast immer ab, dann mache ich den hier. Die reden miteinander, aber ist kein Untertitel, also kann man nicht erkennen, was die sagen. Dreck ist natürlich ein bisschen doof. So 3000 haben wir schon abgezogen. So. Wenn, er, wenn er und mache ich halt den hier. So, ich habe fünf Apfelgummis noch übrig. Ich habe mein ganzes Geld in Apfelgummis hier reingeballert. Also fünf Stück mehr hatte ich nämlich nicht geblieben. Okay, ich glaube, ich unendlich. Was meine Steuerung geändert, so dass ich jetzt mit x normal angreifen mit Kreis Arzt einsätze vielleicht sollte ich das mal so belassen weil das bei den anderen teils auf spielen auch so das nicht getroffen So die Hälfte haben wir schon mal das ist furchtbar dass ich beim ersten Boss schon so vorsichtig kämpfen muss normalerweise in jedem anderen Teils auf spiel kriegst du schon auch irgendwie Weg, weil ich in erste Spielstunde schon Heider oder so als erstes Party mit er also, erinnert mich hier irgendwie an dieses an dieses Eber oder Schwein, Wildschwein was weiß ich, gegen das man in auf der Abyss kämpfen musste. Und auch Gott sei Dank. für den höchsten Schwierigkeitsgrad hat man da auch ganz schön auf die Fresse bekommen, weil man dann nur Luke hatte am Anfang und ja, okay, wir haben es aber geschafft. Ist irre. Jetzt kommst du und hilfst mir. sagt mir du kannst heilen. Das wäre richtig geil. So, sie hat kein Gesicht. Äh, erste Hilfe, geil. Finger weg von der. Okay, du, oh Gott, jetzt geht der richtig. Auf mich los. Bist du eigentlich irre? Geh auf mich los. Auwa. So, sie muss jetzt die ganze Zeit hier... Dings einsetzen. So, boah, lass dich doch mal angreifen. Ey. Er macht jetzt ja voll ein auf Spielverderber. Ja, Apfelgummi, setz ruhig einen Apfelgummi ein. Oh mein Gott. Alter, was ist das? Ich kann gar nichts machen. Hallo? gehst du auf mich los verdammt also erstmal hätte ich ihn wieder angreifen konnte wieder hat schon wieder dings ey, ich kann gar nichts machen hallo danke so, jetzt mal hier Dings gegen den ein hat sich schon wieder voll gehalten ey. gehst du auf mich los mann Halb mich bitte. Danke. Na, ich hatte ja auch noch ein Schild, will du mich verarschen? Bitte weiter eilen, das ist gut. Fast der doch. Die hat auch genug TP noch, ne? sie jeden einzelnen kratzer ein das wäre nämlich sehr gut der typ geht hier voll im overdrive modus aber sie geht auch auf, wenn du es gut ich komme so gut wie gar nicht mehr dazu irgendwie was zu machen sich dann meine an meiner an setzt der seine art sein kriege ich voll auf es war nicht wie Zerberus Schlag hier dieser Dreier Combo hier irgendwie so äh, du tust immer Dings hier reinballern ballern du weiter als auf bringt gar nichts ey. der geht voll auf einen weiß hm. also ich drücke alles mögliche ne? aber ich bin einmal hier in der Luft und ich kann nichts machen. Da. So das Mädchen, mich die ganze Zeit. Oh, der ist leicht tot, gut. damit oh. oh, oh, man, lass mich auch mal machen. So, komm her. Boom. Oh mein Gott. das Spiel wird ein Spaß. <lacht> ein Stück. Danke. Lederstiefel, geil. Oh Gott. Zweiter Paar, ich bin schon so frustriert. ich <lacht> Alter. <lacht> ja, du bist verrückt. Ich mag ihn. Ja, ich war raus, ja. Ich will keine Ahnung. Open World haben, irgendwie neue Rüstung kaufen und ja, was, was <lacht> ich die die ich jetzt also, ich weiß das ist ich. Bin Du hast ja, eine Ausnahme. Na, kommt Flynn irgendwie so zurück. Was ist mit meiner Tour passiert? Bluter. Weiß zwar nicht, warum der auf einmal so einen Akzent hat, aber dann mal los jetzt. Und er du bleibst in meinem Team, ich brauche einen Heiler. Nein. Gott verdammter Dreck. Da soll ich direkt zum Speicherpunkt zurückgehen? Weiß nicht. Äh, öffnen. Orangengummi, ich brauche alles Mögliche. Einige von Flint's Habseligkeiten. Da gibt es einen Brief, der mit einem Herzwimmen aufgeschlossen ist. Ein heimlicher Verliebter. Gebot der Ritterlichkeit. Für das Wohl des Tons mögen Ritter ihr alles opfern. Für den Segen des Volkes mögen die Ritter ihr alles opfern. jeder mögen irgendwie gerechte sache kämpfen. Ritter mögen andere stets mit Respekt gegenübertreten. Ritter mögen ihren teil mit Stolz und Würde tragen. Teds Porträt von Flynn und Juri werden aufgestellt. Ausgestellt. Ja, rechts sich. Okay. Kann ich hier ja schlafen? Ja, öffnen. Ja, Apfelgummi. Heiliger Trank. ich würde schon ja ganz gerne ganz rausgehen also ich hoffe ja nicht dass jetzt schon wieder noch ein boss kommt oder so ja. あ、あの、 ja, alles klar oh, ich muss niesen ich glaube dieses zimmer hat auch einen speicherpunkt weil so lange will ich den part jetzt auch nicht in lange ziehen so, und gegen ritter habe ich auch genug gekämpft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 sticht auch ein bisschen daraus aber <lacht> <lacht> ein druck was ist das ist das eine hand fass mir nicht an gut weiter <lacht> Bist du jetzt Teil meiner Truppe? Sir hat sich der Gruppe angeschlossen. Auf der Flucht. Ich gerne ich will gerne im ghetto leben kann ich in ein zimmer ein verschlossen mach mal auf gut du hast sie ist immer nur angeschlagen dreck erste hilfe äh, da boom boom boom nichts mehr geil sie ist level 5 sollte ja echt mit level 5 durch die gegend rennen jetzt bezweifle ich ich habe Stiefel bekommen, ne? Die geben mir mehr Verteidigung und Beweglichkeit. Weniger. Ja, das ist perfekt. Kriegst so einen Umhang. Mir ist übrigens aufgefallen, als ich hier, äh, Apfelgummis gekauft habe, dass, äh... Wo sehe ich das hier? Dass ich noch... Ne, was? Ich konnte irgendwie noch mehr Sachen verkaufen, aber irgendwie habe ich die nicht. Was ist das? Ja, ich will. Einfach nur den nächsten Speicherpunkt finden und dann Schluss machen heute. Ja, wie kann ich den Charakter wechseln? Out. <lacht> wie kann ich den Charakter wechseln? Das ist eine gute Frage, ne? Aua. würde ich mit ihr lieber spielen, damit sie schön angreifen kann und ihre TP wieder heilen kann? Weil jeder Angriff tut irgendwie ein TP wieder heilen und Alter, ich merke gerade, wir kämpfen ja gegen drei Gegner und das ist schon nicht so einfach. Aua. man sag jetzt nicht, wir kriegen ja voll der ne? da habe ich jetzt keine Lust, ein Apfelgummi. Aber wir sind sowas von tot. Vielleicht sollte ich da zu diesem Curry zurückgehen, wo ich mich immer hochgeheilt habe. nicht anfassen. Danke. wo gehst du hin? Okay, hier. Alter, schon jetzt ein jetzt schon direkt ein level gut ein wie ein bisschen aus wie Sakura aus Naruto. In den in den äh, sag ich mal. Ja, ja, dreck am stecken er ja. Ja, wird doch ein langer part also Ach, schon wieder drei nein halt lieber dich Mädel. ist gerade ein bisschen niedriger an nein auf mich los geht auf mich leute Geht nicht auf mich, ich bin leicht tot. Warte mal. Ja. Oh Gott, Hilfe! Hilfe! Oh ihr Pisser! Ah, sie fragt gleich, ey. Hallo ja, du Blöder, was du sie umgebracht, Mann? jetzt bin ich tot ja dann kommen los kann ich denn zu ihr wechseln ey? Also, okay. wir müssen zum speicherpunkt zurück glaube ich und zu diesem curry also ja ich muss hier raus Komm, <lacht> man Das spiel ich muss glaube noch ein bisschen trainieren ne? Oh, wir können jetzt nicht zurück Ne, das wäre jetzt richtig mieser zug vom spiel also wir müssen jetzt erstmal hier zum speicherpunkt der geht jetzt auf uns los ne? nein du pisser okay, jetzt aber noch ein gegner also Den kann ich zu ihr wechseln Abbrechen das also mit Curry hoch ein, ich glaube, die Schwachpunkte halten uns ja auch wieder hoch. Nur ne? no, nicht in dem Spiel. Okay, der Eindringling Zagi, Zagi. das wird ein Spaß mit dem Spiel wie kann ich überhaupt reden? ich bin tot und wir speichern hier und ich guck mal wie es im nächsten part weitergeht bis dahin werde ich wieder voll geil sein weil ich dann zum Curry da zurückgerannt bin und ja hoffentlich wird es von da an ein bisschen einfacher ne? gut ich bleibe mich als fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten folge bitte dann das doch ein like ein abo ein kommentar wäre sehr lieb von euch und Tschüss.